Wir haben hier an Bord ja, wirklich wunderbares Essen. Wir haben viele verschiedene Küchen. Wir haben beispielsweise unsere Küche auf Deck 9 für das Buffet-Restaurant, auf Deck 10 für das grill restaurant Wir haben eine Küche auf Deck A für die Besatzung und auf Deck 1 für das Restaurant Taurus. Und diese Küche ist unsere größte Küche hier an Bord. Und Sie sagten vorhin, 170 Leute das arbeiten sind hier insgesamt. 170 Köche insgesamt und natürlich die sind bei Schiften aufgeteilt. Genau. Ja. Und äh, jeder jede Schiff hat ungefähr 60 Köche. Ah ja. Hm. Abteilung verteilt, das sind die zwei Kartenabteilungen. Das ist eine für den Dessert auf dieser Seite und eine auf der anderen gegenüber. Direkt gegenüber, das ist die Gartmanger für die äh, Starters. Ja? Für die Wald? Vorspeisen. Vorspeisen. Und deswegen heißt das Spiegelküche, weil die sind keine. Ah. Okay direkt vor den anderen, wie also im Spiegel. Und in der Mitte haben wir den äh, heißen Bereich, wo man also alles kocht. Ähm, also Gemüse. Auf der anderen Seite, das sind diese äh, großen Töpfe, die Sie gegenüber sehen. Das sind ja die Pasta. Das kann man ein bisschen besser von der anderen Seite sehen. Und hier werden also Gemüse und äh, Fleisch gekocht. riesig. Riesig. Ja, ah, ja, ja. ja, ja, ja. Und das ist nicht einer der größten Tischen. Ne? So. Das liegt alles an der Größe von Schiff und von Passworth. Und von Ja, wir waren ja schon auf der Pazifika, da ist sie dann ja. wahrscheinlich ja noch größer. sein. Ne? Ja. Wann fangen die denn an in der, in der Film die fangen an so um äh, 6 Uhr morgens, dann haben wir die Abteilung für die äh, Dessert und äh, die Bäckerei. Mhm. Die haben 24 Stunden, weil man muss natürlich alles vorbereiten für den äh, Frühstück. Mhm. Also von der Dessert, die werden äh, verschiedene Kürtchen machen, als sie ja, es auf dem Frühstück finden und die äh, Bäckerei. Die, äh, die Brötchen, ne? weil wir haben ungefähr 20, 25 Sorten, verschiedene Brötchen. Oh. Nur für die Weiß, für den Weißbrot, Weißbrote, dann äh, benutzen wir 600 äh, Kilo von Mehl äh, jeden Tag. Und dazu dann müssen wir natürlich auch vorbereiten das andere Brot, das Schwarzbrot oder Kornbrot. Und dafür bekommen wir dann den speziellen Mehl. Mhm. Ja, das finde ich überhaupt klasse, dass sie, also auch Graubrot und Schwarzbrot, da das sah alles ist so was an, was eben deutsche, Kunde, genau, deutsche Gäste. Für die Anfrage, die ihr bekommt, speziell wenn wir zum Beispiel auch sprechen für die Kreuzfahrt und die Ja, Ja, genau. Und Ossi, ja, viele Deutsche, ja, siegt sich Oh, ein kleines, ja, <lacht> <lacht> viel kommen Toast fürs um oh, Vorbereiten das ist, ist, aber, das, ist aber nett. das ist und das sieht aber gut aus <lacht> ah, thank, thank you test. for allowing us to visit ah, the <lacht> yeah It, it's okay for you that you I take you in the of picture both. yeah yeah ah oh, okay thank you very much Danke yeah wow. <lacht> oh. both, yeah yeah of course Das ist wie eine traditionelle Konditorei. Das wird alles bei Hand gemacht, von Anfang an. Wir benutzen keinen Pulver, keinen vorbereiteten Creme oder so etwas. Wir, haben, wir machen alles von Anfang an. Zum Beispiel eine Torte, da wird die Creme gemacht, in diesem Fall. Da wird den Teich gemacht und um dann zusammen, das wird das dann gekocht. Aber das funktioniert alles wie eine traditionelle Konditorei. Jetzt habe ich mal eine Frage, halt, äh, wenn wir ja, genau. dann halt... die sitzt, äh, das war nämlich... ...oder ich dann nicht dazu einmal nachtspreise... ...von jetzt sieht ja, aber du bist und ich es nicht. Was wird denn halt verwendet? Um das dass diese Tüße das die, Wiese, die, die, die, die, die macht... ...wisch magst so, du ja, Ich bin jetzt mit dem Chef... Äh, und, ja, können wir ja den Meister ja, mal fragen. perché comunque hanno, eh, senza zucchero senza zuccheri dolce. Sì, c'è una minima quantità di zucchero, Mi del composto meno energia del composto è un zucchero ok andiamo ok ok adesso di bene su su esatto Guck mal, das guckt das Meer rein. Ja, ganz ja, ja, okay, schön, ja. Und die Jungs auch mal zwischen den Leuten. Und hier kommen die, äh, wenn man, also das kommt so. von den Kellner, ne? Wenn ja. die oh. dann äh, nehmen die Ach so, ja, ich habe mich schon das gefragt, geht ja, ja alles elektronisch. Die das, an, das geht an. elektronisch, das wird auf diesen ja. die übertragen. Das ist für jede Abteilung, das ist hier. Eins hier. Äh, das wird also automatisch übergeben. Also, Was? das Was? ist, Come Giti! No, you're not Filipino, na? No, I'm Filipino. Ah, oh, Filipino. Filipino, right? Huh? Okay. Ah, Ngiti! <laughs> Filipino, Anong <I> don't know. we have then energy the da bunkern Sie denn immer wieder neu leben. Nicht immer, weil das äh, Getrocknete, das kommt von, äh, auch auf diese Reise, das kommt direkt äh, aus Italien und das wird so. mit Cargo geschickt. Ne, wir sprechen über Pasta und Reis und Dosen, äh, hm. äh, Öl, Wein, also das Getrocknete. Das frische Lebensmittel, also Gemüse und Obst, Fleisch, Fische, das wird in einigen Häfen aufgeladen. Wir haben hier ungefähr 900 Besatzungsmitglieder von ca. 40 verschiedenen Nationalitäten. Wir sind hier an Bord zwischen 4 bis 9 Monaten. Wir arbeiten ca. 11 Stunden am Tag. Insgesamt gibt es acht Costa-Schulen weltweit. Wir haben sieben Schulen für Hotel und für, die, äh, für den Servicebereich. Eine Schule gibt es für die Brücke. Und man gibt noch in Italien, in Genua den Campus für das ganze Board und für das Land also die nächsten drei Tage war für mich das Schwierigste, das Feuerlöschen, das habe ich vorher noch nie gemacht und wir haben dann wirklich alle einen Anzug bekommen mit Schutzmaske, mit Sauerstoffflasche auf dem Rücken und sind dann in den brennenden Container rein und haben das Feuer gelöscht. Die Brücke ist auch immer relativ kalt, aber das folgendem Grund, weil es auf der Brücke so viele technische Geräte gibt, die auch wirklich gekühlt werden müssen. Offiziere der Kapitäne stellen sich einmal auf dieses Fenster und sehen ganz genau, wie viel Abstand das noch vom Hafen bis zum Schiff ist. Auf diesem Foto das sehen Sie unsere nautischen Karten. Und zwar, die Kollegen von der Brücke arbeiten sehr eng zusammen mit der Security und mit der Feuerwehr. Ebenfalls gibt es im Maschinenkontrollraum eine Mindestbesetzung. Wir haben mindestens zwei Offiziere zu jeder Zeit im Maschinenkontrollraum und einen Offizier direkt im Maschinenraum. Hier sehen Sie ein Foto von unserem Maschinenraum, von unseren Generatoren. Wir haben hier an Bord insgesamt sechs Generatoren. Bei normaler Fahrt auf See, bei Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 16, 17 Knoten, haben wir drei bis vier Generatoren in Benutzung. Ja, so, liebe Damen und Herren, hier sehen Sie nochmal ein Foto von unserem Maschinenraum. Hier sieht es auch ein bisschen geordneter aus. Generell auf diesem Schiff, der Maschinenkontrollraum, befindet sich auf Deck A und der Maschinenraum befindet sich auf Deck B und auf Deck C. Ich persönlich war noch nie im Maschinenraum, weder im Maschinenraum noch im Maschinenkontrollraum, denn hier kommen wirklich nur die Kollegen hin, die auch wirklich damit zu tun haben.